Oh, oh Mann, ich bin so dumm. Ich hab mir die Finger verbrannt. Oh, und schön, dass ihr am Start seid. Wir wollen heute mal ein TK-Produkt testen. Ich bin auch für euch am Start. Ich bin immer für euch da, auch wenn es um äh, so Convenience-Produkte geht. Haut mir gerne in die Kommentare, was ich noch testen soll. In diesem Video auch wieder 50 Euro Gutschein. Egal, auf welches Kommentar. Ich suche mir irgendeins raus, pinne das an. Genau, und ich werde tk Köftespieß von Ratat testen. Ich werde gucken, ob der was taugt. Wir fahren einfach direkt hin, ohne viel reden. Nicht lang schnacken, Kopf und Nacken. Nein, das heißt nicht viel reden. Genau, wir fahren jetzt einfach direkt mal los. Ich bin für euch da. In guten wie in schlechten Zeiten. Komme was wolle, was auch sei, was auch geschehe. Ich bin sehr gespannt, weil Rata habe ich ja so schon getestet, hat bei mir würde ich jetzt mal sagen versagt, der sein richtiger Köfte-Spieß in Bonn. Und äh, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Muss ich schon mal sagen, aber das habe ich schon oft gesagt. Und dann wurde ich überrascht. Also das heißt noch nichts. Hey BMW Mann! Hallo. Womit kann ich behilflich sein? Navigiere Kaufland! Welches dieser Ziele soll ich nehmen? Das hier, Bruder. Mhm. So, wir sind am Start, Mann. Let's get it. Let's get it. Let's get it let's, get it let's, <lacht> let's get it, let's go! Oh, der Tunnel Gottes, Mann, aufgefahren in den Himmel, Alter. Guckt euch das an. Woo! Alter, bei Kaufland läuft sowas von. Ich kann mich nicht erinnern, jemals im Leben so weit vom Eingang geparkt zu haben. Ja, weil ich sag's so, euch, ich habe Angst gehabt, ich schwöre es so, euch. Ich habe schon Pläne gehabt, was ich mache, wenn er nicht da hat. Was ich sonst teste. 3,99 der Kollege. Da ist er. Ab nach Hause. Die Babys haben wir am Start. Und dann bin ich sehr gespannt, sehr gespannt, was es wird. Bis bald Kaufland auf einen nächsten Nicht-Einkauf. Also bei Kaufland kaufe ich nicht gerne ein. Viel zu eng und alles und dies und das. Obwohl das ja eigentlich gut ist Weil so. der Walköfte spielt 6 Stück 300 Gramm, 4 bis 5 Minuten. Das stimmt schon mal nicht mit der Packungsangabe. Hinten habe ich schon geguckt. Kurz anbraten dann 10 bis 12 Minuten in die Pfanne. Das ist für mich schon mal gelogen. Kommst du zu Hause an, denkst geil, 4 bis 5 Minuten essen. Und hinten steht nämlich drauf, dann nochmal ein Ofen. Sprich, wenn du es auf dem Grillhaus wirst du die Klappe noch mal zumachen müssen und das auch noch mal ziehen lassen müssen. Stiftung Holt ist auch da, dafür da, euch sozusagen ähm, äh, äh, die Augen zu öffnen. Und das ist für mich jetzt Wheel Talk, das ist für mich nicht in Ordnung. Ich komm darüber nicht hinweg. Wieso schreibt man vorne vier bis fünf Minuten fertig, wenn hinten steht nochmal 15 Minuten in den Ofen noch mal hauen. Was macht das für einen Sinn? Ich komme darüber nicht hinweg. Ich bin doch nicht dumm, oder? Wenn ich jetzt ein Brot hole mit Fert -Fert Fertigmehlzubereitung und den muss ich 10 Minuten kneten und dann noch eine Stunde in den Ofen. Dann steht er doch ordentlich in 10 Minuten fertig, oder? Ja, das ist ein dummes Beispiel. Verbraucherfreundlichkeit, da ziehe ich das jetzt mal einfach drunter, weil das ist beschiss. Das gibt schon mal 0 von 10 Punkten, weil das ist beschiss für mich. Geschmack können wir andere Liga werten, aber Stiftung Holy Test, 1 bis 10, Stufe 0, ganz deutlich. zu verschenken, nein, kleiner Spaß. Ich möchte euch ja dazu bewegen, in dieser Werbung die Klage Und Ich möchte euch auf einen Punkt gebracht äh, sagen, warum. Ihr habt nichts zu verlieren. Man hat etliche Versicherungen, hat 1000 Ordner da liegen. Weiß nicht, wo hinten vorne ist und Clark ist ein Versicherungsoptimierer. Ihr kriegt einen Überblick über eure Versicherung. Ihr ladet eure Versicherung hoch bei der Clark App, so und ihr wisst, was habe ich für eine Versicherung? Was habe ich für Leistung? Ihr kriegt einen Vorschlag von Clark, die machen einen Bedarfscheck für eine bessere oder eine günstigere. Ihr kriegt einfach nur eine Verbesserung vorgezeigt. So, und wenn ihr es annehmen wollt, könnt ihr es annehmen. Äh, ihr habt noch dazu Experten zur Hand. Ihr könnt per Telefon, per Chat, per E-Mail könnt ihr jederzeit Experten erreichen. Habt da noch mal jemanden, wo ihr nachhaken könnt. Noch dazu, wenn ihr eine Versicherung hochladet, die ihr bereits habt, ladet ihr hoch, kriegt ihr bis zu 45 Euro Amazon-Gutschein mit meinem Code HOLLLE. Für jede Versicherung 15 Euro. Das kommt aber erst nach ein bis zwei Wochen. Das kriegt ihr nicht direkt gut geschrieben. Die prüfen natürlich ob die Versicherung bestehen und das war's auch das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video guck mal sag mal ehrlich wenn du das liest ne fertig in äh, vier bis fünf Minuten ne für Pfann und Grill. wann denkst du ist fertig zehn Minuten weiß also, ich kann mir nicht vorstellen dass es in fünf Minuten fertig ist ja was erwartest du wenn du das einkaufst wenn da steht vier bis fünf Minuten was erwartest du dass es schnell fertig ist ja, und was würdest du sagen? Verbraucherfreundlichkeit, 1 bis 10, die Punktzahl. Du hast voll Hunger, kaufst ein, denkst das, ist schnell fertig, guckst du auf den Packung und musst noch für den 15 Minuten in den Ofen. Was gibt's für Verbraucherpunkte? 1 bis 10. Null. Null, ja. <lacht> habe ich Verarsch. auch gesagt. Das war verarscht, ne? Ich werde den Lachs jetzt hier mal öffnen. Ich habe hier jetzt nicht aufgeräumt, gar nichts. Mehr. Scheiß drauf, wir bleiben real, wir sind real. Und äh, wir machen jetzt nicht hier extra einen Hackmack für so ein Ding. Wir fahren anders vielleicht mal, aber nicht jetzt. Ich gucke jetzt mal, ob das gut aufgeht. Das ist auch, ich schwör's euch, manche Dinger gehen nicht auf. Du regst dich auf, dass irgendeine Scheiße passiert. Aber bisher haben wir keine Probleme. Oha, das finde ich gut. Kein extra Plastik. Das sieht aus wie ein Eis am Stiel. Das sieht auch aus wie. Das ist dein drin? ein Würstchen. Wie Kakos dass du das von Hunden irgendwie aufgesammelt hättest. Komm, das ist gemein jetzt, Schatz. Du hast Katar gerade gedisst. Ich kenne den nicht, also das ist kein Problem. Weiß nicht, wer das ist? Nee. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Rapsöl. Ähm, genau, also ich habe mich genau die Anleitung. Im tiefgefrorenen Zustand von, äh, von allen Seiten gut anbraten. Die Pfanne oder Topf für 15 Minuten in den Backofen stellen bei 100 bis 120 Grad ziehen lassen. Und ich heize ihn jetzt schon mal auf. Das ist nicht das Problem. Die braten wir jetzt schnell das ist eine fixe Nummer. Außer, dass es dann halt so lange im Ofen muss. So, ihr Lieben, jetzt ist es beinahe soweit. Wir brunzeln das jetzt. Das hauen wir auch noch mal schön in die Pfanne mit der Kamera. Ja, Mensch, das gibt es Köfte also, Ich nehme echt nur vier, weil sonst könnte das Bratergebnis dann unterleiten. Also, bevor mein Sohn jetzt zu laut wird. Erstmal braten wir hier noch mal an. Wir haben jetzt einfach schön in den Ofen reingetan. Was red ich denn da? Wir haben in die Pfanne reingetan. Also Rindfleisch, Paniermehl, Wasser an dritter Stelle. Das soll, Also möchte ich gleich in der Pfanne spritzen, das sieht man ungern. Da regt man sich auch beim Fleischer auf, weil wirklich es äh, die Praxis gibt, dass man in Fleisch oder andere Sachen Wasser reinspritzt, um Gewicht zuzulegen. Weil wenn hier an dritter Stelle Wasser ist, danach kommen nur noch Gewürze, Salz und so weiter. Okay, geht durch, aber warum Wasser? Ja doch, doch, doch, doch, doch, doch, macht Sinn, ich laber Scheiße. Ist ja auch so, wenn ihr Frikadellen macht. Frikadellen weißt du ja auch ein Brötchen auf, machst das rein, also ist Automatisch Wasser drin, gut. Kein, keine Geschmacksverstärker, das ist schon mal gut. Also Zutaten sind in Ordnung. Keine, keine Konservierungsstoffe, keine Stabilisatoren und und und. Den geben wir im Moment Zeit in der Pfanne. Ich finde das Bild gut, was er hat hier gemacht. Oh Mann, Oh ich bin so dumm. Ich habe mir Finger verbrannt. Schöne Edelstahlpfanne. Ich liebe gutes Equipment, Leute. Ich liebe mit Edelstahl zu arbeiten. Scheiß auf irgendwelche beschichteten Pfannen. Habe ich selber gemacht, zeige ich euch. Habe ich selber beschichtet diese Pfannen. Kein Teflon oder womit das ist oder wie auch immer. Ja, komm, machen wir noch ein bisschen höher. Aua, aua. Das okay, Ja, das ist eine ganz neue Erfahrung. Aber ich glaube, das wäre dir nicht so lieb, ne? werde ich diese Erfahrung mal machen, ne? Also kurze Vorauf Zusammenfassung. Also das auf der Verpackung finde ich verarschen mit den Zeitangaben. Aber ohne Plastik, das finde ich gut. Du kannst sie gut anbraten, wunderbar, allerdings. Jetzt wird der Geschmack entscheiden. Ne? Aber das zu den Facts von, von Verbraucherfreundlichkeit, sage ich jetzt mal. Ich hole was auf der Tiefkühltruhe, erwarte was aus der Tiefkühltruhe und muss eine Bewertung geben. Genauso werde ich bewerten. So, das wird im Ofen jetzt nochmal ein bisschen nachbrutzeln, äh, dass die eine Seite noch knusprig wird. Timer. 15 Minuten. Ich stehe hier wie der letzte Hund, der letzte Hund und warte auf meinen Köfte. Und ich stelle mir einfach vor, ich hätte das nicht gewusst und hätte so richtig, richtig Hunger gehabt. Ich hätte Qatar verflucht bzw. seine Marketingbeauftragten. Also wirklich, ich stehe wie der letzte Hund hier und warte auf meinen verdammten Köftespieß. Wie der letzte Knecht. Seht ihr, wie ich hier stehe wie ein Knecht? Ich finde, die sehen sehr gut aus. Pass so. auf. einen allen Seiten schön angebraten. Wenn man freut sich auf den hoch angepriesenen Katar-Köftig-Spieß, kriegt das. Und jetzt gucke ich mal, ob man danach enttäuscht ist. Schreibt es mal rein, ob ihr euch darüber aufregen würdet. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht übertreibe ich doch mit diesen drei, vier Minuten und dann brauchst du zum Schluss 20 oder so. Bin ich vorbei. So, richtig den Botzenjungen, wisst ihr? Jetzt weiß ich, woran mich das einhat. Ich habe mir gerade die Verpackung rausgesucht. Sujuk Special Sonderedition. Danach habe ich gerade gesucht, aber es steht nicht drauf. Sollte jetzt mal ganz ehrlich, ne? So über die Verbraucherfreundlichkeit geflucht und habe da schlechte Worte verloren. Aber der Geschmack ist echt gut, für ein Tiefkühlprodukt echt gut, hat ein Sujuk-Style, wie ich finde erinnert an Sujuk. Ich weiß nicht, was ich da jetzt für eine Benutzung geben soll. Ehrlich, der Katar der soll die Köfte, die er bei sich im Laden verkauft, also die hier nehmen, die schmecken viel besser. Ich sage es euch, ich habe das, ja, das Video kann ich vielleicht am Schluss nochmal einblenden, ich habe das ja getestet. Die haben für mich wirklich versagt, muss ich einfach so sagen. Schmecken fünfmal besser. Das in seinen Köftebrot rein, nicht dieses komische Gewürz drauf, was er darauf macht. Er macht so ein ganz komisches Gewürz, schmeckt künstlich irgendwie ganz sonderbar. Zehnmal besser als seine vom Grill. Bewertet in der Tiefkühlkategorie Unter den Voraussetzungen, dass ich Sujuk liebe und das hat für mich einen deutlichen sujuk charakter von den Gewürzen, ich denke, das wird gewollt sein, gebe ich denen echt 7,5. 7 Punkte, weil ich es wirklich lecker finde. Ich finde es wirklich lecker. Da kann du nicht meckern. Verbraucherfreundlichkeit 0, äh, Geschmack 7,7. Muss ich sagen, hat ein gutes Produkt gemacht. Ohne Scheiße drin, ohne alles. Ich gebe mir 7,7 Punkte, ja? Ganz ehrlich, gerade bitte, tu mir den Gefallen. Die sind viel besser, die in Köftebrot. Brot. ist in Ordnung, Soßen sind in Ordnung. Das da rein, da hast du ein relativ gutes Produkt, Mann. Leute. Hat mir Spaß gemacht. Ich mag das gerne diese Produkttests. Würde mich sehr freuen, wenn das Video gut ankommt. Ihr das ordentlich liked, wenn, ihr das, wenn euch das gefällt. Euch mir reinschreibt, was ich noch testen kann, weil ich bin, ja, auch nicht jetzt irgendwie habe hab keine Marktanalyse betrieben. Was ich noch testen soll, das mache ich. Und dann äh, würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Produkttest demnächst wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.